In diesem Video sehen wir uns an, wie man die Vorschau Features in Power BI aktiviert. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich habe nun Power BI Desktop geöffnet und kann über Datei, Optionen, nochmals Optionen, im bereich globale einstellungen die vorschau features einzeln selektieren hier gibt es eine reihe verschiedener vorschau features allgemein sei gesagt vorschau features sind jene features welche vorab getestet werden können bevor diese in der nächsten power BI version für alle benutzer verfügbar sind wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Tschüss und bis bald.